Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann schenkt er uns seine Weisheit. Nicht Weisheiten, wie die Welt sie uns schenkt, sondern wie Gott sie uns schenkt. Und es sind oft was Weisheiten, die die Welt nicht verstehen kann, weil sie Gott nicht kennt. So steht es auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, auf Vers 12. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkündigen wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Augen klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet, beurteilen wir alles, verstehen aber nicht den Urteil anderer. Denn es das heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Was ist der Heilige Geist, der uns die Weisheiten schenkt, wenn wir uns von ihm leiten lassen? Wenn ich die Bibel lese, dann bete ich zu Gott und bitte ihn, dass er mich zu den Bibelstellen leitet, die er für mich vorgesehen hat. Also, ich suche sie mir nicht selber aus. Es ist Gott, der mich dahin führt. Gott möchte uns leiten. Deshalb sage ich auch immer: ich muss sie mir nicht erarbeiten. Gott möchte uns alles schenken. Und Gott hat mich auch schon davor geführt, zur Bibel ständig gebraucht Aber bei mir wurde es erst richtig intensiv, als ich Gott mein Intellekt unterstellt habe. Sich ihm die geistige Führung überlassen habe. Ich bin nicht mein eigener Lehrer. Ich bin nicht dafür verantwortlich, die Weisheiten aus der Bibel rauszuziehen. Das macht Gott für mich. Er schenkt sie mir. Wir möchte mir alles schenken. Das ist alles Gnade. Gott möchte, dass wir wie Kinder sind. Dass wir alles einfach annehmen. Aber dazu müssen wir bereit sein und offen sein. Und ablassen von dem, dass wir uns selbst alles erarbeiten wollen. Das heißt, als ich mein Intellekt unterstellte, habe ich zu Gott gesagt, dass ich die Dinge auch nicht mehr verstehen will oder muss, dann will ich das tun, was er mir zeigt. Weil jetzt ist es so, er zeigt mir was, ich mach's und dann schenkt er mir das Verständnis. Ich muss nicht mehr selbst arbeiten. Gerade als es noch für mich neu war, dass Gott mich direkt zu den Bibelstellen führt mir manchmal der Gedanke, der Frage, ist es jetzt wirklich geführt? Und da konnte ich dann den Heiligen Geist spüren, wie dann bedrückt war deswegen. Dann hat mir bestätigt damit, dass es wirklich geführt ist. Wenn ich geholfen habe, ich nicht zweifeln, sondern glaube. Wenn du das alles nicht glauben kannst, aber glauben möchtest, dann bitte Gott um den Glauben. Und jeder dir es schenken. Weil der Glaube ist auch etwas, dass wir das wir uns nicht erarbeiten können. Der Glaube kommt von Gott. Aber damit wir glauben können, müssen wir erstmal bereiter zu sein. Wir müssen es wollen. Wir müssen es annehmen. Geschenke muss man annehmen. Wenn jemand dir ein Geschenk bringt und vor dir die Haustür legt, bringt es dir nichts, wenn du es nicht in dein Haus nimmst. Du musst bereit zu sein. Gott möchte dir alles schenken. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick, sehr in die tiefsten Geheimnisse Gottes.